In Gösting ist ein Nahverkehrsknoten geplant und der ist im Bereich der Unterführung von der Kleinoschekstraße unter der Bahn vorgesehen. Die Bulme Graz ist in etwa 300 Meter Luftlinie bzw. knapp über 500 Meter Fußweg von der Endstation entfernt, also durchaus fußläufig. Dadurch, dass wir die Trassierung dann nach Osten ziehen, können wir das Siedlungsgebiet in der Augasse bedienen, was wir nicht könnten, wenn wir Richtung Bulme nach Süden fahren würden. Von der Ankerstraße macht die U2 einen großen Bogen Richtung parkend webling und bleibt damit zur Gänze nördlich von dem Einfahrtunnel Richtung blaubutsch und damit kommt sie auf keinen Fall zum Bereich Schwarzer Weg, sondern es ist deutlich nördlicher.